Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 45. Schlussempfehlung der Ausschüsse Petitionen. Die Fraktion Die Linke hat gebeten, über folgende Petitionen getrennt abzustimmen. 3097 aus 19 und 3341 aus 19. Können wir die zusammen oder die getrennt? Auch gut. Dann rufe ich auf 3097 aus 19. Wer stimmt zu? CDU, SPD, Bündnis 90, Grüne, FDP. Wer ist dagegen? Die Linke, dann ist das mit Mehrheit beschlossen. 33, aus 19. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90, die Grüne, FDP. Wer ist dagegen? Die Linke, wer enthält sich? Die SPD, dann ist das auch beschlossen. Und dann die verbleibenden Petitionen. Wer stimmt denen zu? CDU, SPD, FDP, Grüne, Linke. Einstimmig so erledigt. Dann hätten wir noch die Beschlussempfehlungen. Punkt 33, Antrag der Fraktion Die Linke, 1947, 84 zu 1945, 28. Wer stimmt zu? <lacht> CDU, SPD. Bündnis 90/Die Grünen, FDP, wer ist dagegen? Die Fraktion Die Linke, dann so beschlossen. 34. Entschließungsantrag CDU/Bündnis 90/Die Grünen 19.47.85 zu 19.47.07. Wer stimmt zu? CDU/Bündnis 90/Die Grünen, wer ist dagegen? FDP und die Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? SPD. So beschlossen. 35. Entschließungsantrag Die Linke Drucks. 19,4793 zu Drucks. 19,4665. Wer stimmt zu? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? Die Fraktion DIE LINKE. So beschlossen. 36. Dann haben wir den Bericht des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz usw. So Antrag der Fraktion SPD, Drucks. 19,4799 zu Drucks. 19,4583. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer gegen, SPD und Fraktion DIE LINKE. Frau Öztürk ist nicht da, Gut. Dann 37. Beschlussempfehlung, Antrag der Fraktion der FDP, Drucksache 19.4800 zu 19.4654. Wer stimmt zu? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, DIE LINKE. Wer ist dagegen? Die FDP. So beschlossen. 38, Beschlussempfehlung, Dringlicher Entschließungsantrag CDU Bündnis 90 /DIE Grünen der Fraktionen zu 1947, wer stimmt zu CDU Fraktionen der Fraktionen der Grünen dagegen die SPD die Linke und DIE FDP so beschlossen 39 Schlussempfehlung Dringlicher Antrag CDU Bündnis 90 der Fraktionen der zu der Fraktionen der die Grünen dagegen SPD, Fraktion DIE LINKE. Enthalten tut sich die FDP. So beschlossen. 41. Beschlussempfehlung und Bericht Dringlicher Entschließungsantrag Fraktion DIE LINKE, 194806 zu 194563. Wer stimmt zu? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? Die Fraktion DIE LINKE. So beschlossen. 42. Beschlussempfehlung Bericht des Innenausschusses Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, Drucksache 19 zu Drucksache Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Dagegen? Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? SPD und FDP. So beschlossen. und 51 Beschlussempfehlung Bericht des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst. Entschließungsantrag der CDU BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, Drucksache 19 zu Drucksache 19 Neu. Wer stimmt zu? CDU, SPD, BÜNDNIS 90-DIE GRÜN. Dagegen? Keine. Wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE und die FDP. Dann so beschlossen. Dann wären wir am Ende der Tagesordnung. Ich weise noch darauf hin, dass nun im Anschluss an die Plenarsitzung der Innenausschuss im Sitzungsraum 510 W zusammenkommt. Es findet der Parlamentarische Abend des Verbands der Elektrotechnik im Restaurant des Landtags statt. Meine Damen und Herren, darf ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Wir sehen uns morgen früh, wenn Sie wollen. Um 9 Uhr geht es weiter. Herzlichen Dank. Die Sitzung ist geschlossen.